Es ist eine leichte Übung aus der Hypnose für Blockaden lösen und Ballast abwerfen. Blockaden lösen und Ballast abwerfen ist immer ganz wichtig für unser Unterbewusstsein und muss ab und zu auch gemacht werden. Setze dich bequem auf einem Stuhl auf, stelle deine Füße ganz fest auf den Boden, deine Hände mit den Oberflächen nach oben auf die Knie, gewinne eine ganz bequeme für dich Position, atme tief ein und aus und ein und aus, bleibe ganz ruhig und folge meiner Stimme. Dein Kopf schaut gerade hinaus, versuche es jetzt mit deinen Augen auf deine Augenbrauen zu schauen und irgendwann, wann du möchtest, schließe einfach deine Augen und folge meiner Stimme.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 Bekomme nun gleich die Möglichkeit, sich zu reinigen und sich von allem Ballast, allen Blockaden zu befreien, die dich belasten. Sie bekommen die Möglichkeit, sich zu reinigen und neue Kraft zu schöpfen. Ich werde deinem Körper und deinem Unterbewusstsein die Möglichkeit geben, All Blockaden in deinem Inneren zu lösen und neue Energie zu schöpfen, sodass du dich wohler und wohler fühlen wirst. Dein Unterbewusstsein übernimmt nun die Steuerung und es führt für dich in einen Zustand, in dem du dich vollkommen wohlfühlst. Tiefer und tiefer in einen vollkommen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Einen Zustand, in dem dein Unterbewusstsein die Steuerung übernehmen kann und dich von Ballast befreien kann, während du dich einfach entspannst und dich mit neuer, gesunder Energie auflädst. Und damit dein Unterbewusstsein dich von allem Ballast, von dem es dich befreien möchte, befreien kann, bitte ich dich nun, dir einfach das vorzustellen, was ich dir gleich erzählen werde. Mit Hilfe der Vorstellung kann man dem Unterbewusstsein nämlich die Möglichkeit geben, allerlei Prozesse durchzuführen. Stell dir bitte einmal vor, alle Blockaden in dir, alles was deinen Körper schwächt, alles was dir Kraft nimmt, ob Gedanken, Gefühle oder irgendwelche Blockaden in deinem Körper, ob Stress, Unruhe, oder vielleicht auch nur eine Erkältung, alles, was deinem Körper und deinem Wohlbefinden im Weg steht, all das fließt nun zusammen und bildet einen großen Eisblock. Ein Eisblock, der sich irgendwo in dir befindet. Keine Sorge, du kannst dabei keine Kälte fühlen. Du fühlst dich vollkommen wohl. Der Eisblock ist nur ein Symbol, das deinem Unterbewusstsein helfen soll, diese Blockaden zugänglich zu machen, um sie zu lösen zu können. Platziere diesen Eisblock einfach irgendwo in deinem Inneren, wo es sich stimmig anfühlt. Vielleicht befindet er sich in deiner Brust oder in deinem Bauch, vielleicht auch irgendwo ganz anders, irgendwo da, wo es für dein Unterbewusstsein stimmig ist. Fließen nun alle diese Blockaden zusammen zu einem großen Eisblock. Stell dir einmal diesen Eisblock vor, sieh ihn vor deinem inneren Auge, siehe wie groß, hart und fest gefroren er ist, siehe wie viele Blockaden da zusammengeflossen sind, siehe, wie die Summe aller großen und kleinen Dinge, die dich belasten und bedrücken, ob körperlich oder in deiner Seele, einen großen Block gebildet haben. Du kannst nun gleich beginnen, diesen Block zu schmelzen. Du kannst dabei selbst wählen, wie du ihn schmelzen möchtest. Mit angenehm warmem Sonnenlicht oder vielleicht auch mit einem Föhn. Ganz wie du das möchtest. Lass nun Wärme auf den Eisblock fließen und siehe von deinem inneren Auge, wie er zu schmelzen beginnt. Und mit ihm schmelzen alle Blockaden in deinem Körper und deinem Unterbewusstsein. Und alles, was von ihm abschmilzt, verwandelt sich nicht einfach in Wasser, sondern in Dampf. Wie der Dampf der von Trockeneis aufsteigt. Und dieser Dampf ist angenehm, warm und heilsam. Was eben noch hart und fest war, ist nun weich und flexibel. Was eben noch störend war, ist nun hilfreich. Dein Unterbewusstsein löst die Blockaden nicht einfach nur auf, es transformiert sie in etwas Positives. Der Dampf steigt von dem Eisblock auf und beginnt nun auf vollkommen angenehme Art und Weise langsam durchdrehen deinem Körper zu fließen. Spüre, wie der Dampf aufsteigt und zu fließen beginnt. Fühle ihn in deinem Körper. Fühle, wie er sich in dir langsam ausbreitet und mit ihm ein vollkommen angenehmes Gefühl der Dampf fließt durch deinen ganzen Körper und dort wo seine reinigende, heilsame Kraft besonders benötigt wird, beginnt er sich zu sammeln. Dort wo es etwas zu lösen gibt, wo etwas verstopft oder blockiert ist, sammelt er sich und beginnt mit seiner angenehmen Wärme und seiner heilsamen Energie zu lösen, was dort blockiert ist. Mit seiner angenehmen Wärme und seiner heilsamen Energie fließt er durch deinen ganzen Körper und löst jede Blockade. Er fließt in jeden Winkel und erfüllt dich mit einer vollkommen angenehmen Energie. Vielleicht fühlst du, wo er gerade fließt. Vielleicht fühlst du, wo er sich sammelt, um etwas zu lösen. Und je mehr du von dem Eisblock schmilzt, desto mehr Dampf steigt auf und fließt durch deinen ganzen Körper. Desto mehr angenehme Kraft bekommt er. Desto besser kann er dein Inneres reinigen desto leichter kann er alle Blockaden lösen und den Fluss der Energie in deinem Inneren wieder frei werden lassen. Schmilz nun den Eisblock. Lass ihn verdampfen. Sehe von deinem inneren Auge, wie er immer kleiner wird und fühle, wie sich dein Körper mit immer mehr angenehmen Energie fühlt. Vielleicht kommt gerade etwas ins Fließen, wo vorher eine Stauung war. Vielleicht fließt gerade Energie in einen Winkel, in den zuvor keine Energie gelangen konnte, und füllt diesen mit neuer Wärme. Spüre, was sich in deinem Körper bewegt und genieße dieses angenehme Gefühl. Fühle, wie dieser angenehme Dampf dein Inneres reinigt, deinen Körper, deine Seele, Dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein kann den Dampf so lange in deinem Inneren zirkulieren lassen, wie es ihn benötigt. Und ihn dann langsam über deine Atmung wieder entweichen lassen. Und mit dem Dampf entweicht aller Ballast und alles woran er Dich gereinigt hat. Ich werde nun bis 3 ziehen und bei 3 kannst Du Deine Augen wieder öffnen und bist dann wieder vollkommen wach. 1. Deine Atmung, Dein Puls, Dein Blutdruck stabilisieren sich wieder auf die normale Wachwerte.